Der hessische Heizungsbauer Fissmann verkauft nach eigenen Angaben seine Klimatechniksparte an den US-Konkurrenten Carrier Global für rund 12 Milliarden Euro. Teil der Klimatechniksparte ist auch das Geschäft mit Wärmepumpen, mit dem Fissmann zuletzt den meisten Umsatz gemacht hat. Sie spielen eine Schlüsselrolle bei der von der Bundesregierung geplanten Umstellung beim Heizen. Im internationalen Luftraum über der Ostsee sind drei russische Militärflugzeuge abgefangen worden. Es handele sich um zwei Maschinen vom Typ Su-27 und eine IL-20, teilte die Bundeswehr auf Twitter mit. Die russischen Aufklärungsflieger seien zum wiederholten Male ohne Transponder-Signal geflogen und daraufhin von Eurofightern der deutschen und britischen Luftwaffe abgefangen worden. Gut zweieinhalb Monate nach der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wollen CDU und SPD heute den gemeinsamen Koalitionsvertrag unterschreiben. Dazu kommen Spitzenpolitiker beider Parteien zusammen. Morgen soll dann CDU-Chef Wegner zum neuen regierenden Bürgermeister gewählt werden und Franziska Giffey nach nur anderthalb Jahren im Amt ablösen. Die CDU hatte die Wahl vom 12. Februar deutlich gewonnen. Die SPD landete knapp vor den Grünen auf Platz 2. Der Konsum von Alkohol und Tabak in Deutschland ist weiter rückläufig, liegt aber immer noch auf hohem Niveau. Das geht aus dem aktuellen Jahrbuch der deutschen Hauptstelle für Suchtfragen hervor. Demnach gingen die Ausgaben für Tabakwaren im vergangenen Jahr um 7,7 Prozent zurück. Bei der Prävention gegen das Rauchen gehöre Deutschland allerdings weiter zu den Schlusslichtern. Außerdem werde weiterhin deutlich mehr Alkohol getrunken als im weltweiten Durchschnitt. In Israel hat es am Abend erneut Massenproteste gegeben. Anlässlich des 75. Jahrestages der Staatsgründung gingen in Tel Aviv erneut Tausende gegen die umstrittene Justizreform auf die Straße. Die Demonstranten werfen der rechtsnationalen Regierung vor, mit dem Vorhaben, die unabhängige Justiz des Landes schwächen zu wollen. Israels Premierminister Netanyahu rief die Bevölkerung zur Einheit auf.